Willkommen zurück zu Pokémon Silber. Wir sind hier stehen geblieben auf einer ganz neuen, frischen Route. Haben hier letztens in der letzten Folge noch ein Voltium gefangen, was übrigens auch in unserem Team ist, wie ihr links sehen könnt. Und am helllichsten Tage können wir hier einen Rettern finden, wie ich sehe. Sehr interessanter Sprite, habe ich so noch nicht gesehen. So, aber das ist natürlich gutes Training für mein Amphi, denn Amphi ist erst Level 6. Und äh, ich hätte gerne eine weiterentwickelt ein weiterentwickeltes Amphi, also es ist Voltilamp, hab's halt Amphi genannt. Ich würde gerne dass es sich weiterentwickelt. Dafür das sich aber erstmal weiterentwickelt, brauchen wir allerdings erstmal ein paar Level ups. Die kriegen wir natürlich erst, wenn wir ein paar Pokémon besiegen, deshalb sind wir hier. Äh, ach, wegen Wickel. Kann ich nicht ausgetauscht kann ich flüchten? Ne, wegen Wickel. Ja, komm, spullen ein bisschen vor. Ihr seht ja, ich bin stark genug. Ich wollte nur switchen, weil das mir zu lange gedauert hätte, aber... Ich spur halt ein bisschen vor. Ist eigentlich auch okay. Ich habe dich hier noch nie gesehen. Du denkst also, du bist stark? Äh, ja, seht ihr, seht ihr nicht links, dass ich diesen einen Orden habe? Seht ihr das nicht? Nils. <lacht> Radfahrts, rad, denkst du, du bist stark? Ich weiß gar nicht, wollte ich dann eine Elektroattacke erlernt. Er wollte dann ist der Typ Elektro. Und wird auch so gesehen unser Elektro-Pokémon sein. Also wir werden kein anderes Pokémon mit Elektro, äh, mit Typen Elektro haben. und auch kein anderes Pokémon mit dem Feuertypen. Okay, jetzt haben wir langsam Angst, weil er tatsächlich gar nicht mehr so schlecht ist mit seinem Radplatz. Da gebe ich ihm Credit. Weil mein Amphi gerade ein bisschen angeschlagen ist, leider. Aber komm, mein Flamesack, aka mein Igelaber, kann da eigentlich nicht sterben. Aber Glut, das Ding ist weg. Habe ich recht? Gut. Ja, ist natürlich kein Problem hier. Und dann kriegen wir schon mal ein Level-up. Das ist doch schön schnieke. Und jetzt haben wir noch ein Zubart. Da wechsle ich immer. Der Nebenspiel ist es noch so. Das, in den neuen Spielen ist es ja so, dass alle Pokémon gleichzeitig ihre Level, ihre Erfahrungspunkte bekommen, aber hier ist es noch so, dass, äh, man immer das Pokémon erstmal raus einwechseln muss und das Pokémon, was gegen das Pokémon, was gleich sterben wird, äh, gegen gekämpft hat oder äh, zumindest im Kampf kurz drinne war, so wie man Voltilam, das, die bekommen alle Erfahrungspunkte am Ende. Heißt, hätte ich jetzt Voltilam nicht vorne gelassen und hätte also nicht vorne reingetan, sondern hätte ich gelassen, Hättest du jetzt keine Erfahrungspunkte bekommen. Es gibt noch ein Item, womit man einem einzigen Pokémon aus dem Team, ähm, während das eine vorne ist, äh, noch Erfahrungspunkte geben kann. Ähm, aber das kriegen wir noch. Du bist stark. Ich weiß. Ich versuche mit meinem, mit meinen Lieblingen der Beste zu sein. Ich setze nicht auf zähe Pokémon wie die anderen. Ja, du bist anders als die anderen, ne? Ja, aber deine Pokémon sind aber jetzt nicht unbedingt, äh... Ja, wie soll ich sagen... Nicht unbedingt... gut So, und von der habe ich tatsächlich ein bisschen Angst, weil ich habe mal hier die diesem Spiel in Last Lock gemacht. Und äh, die hat mich äh, komplett niedergemacht. Was ist denn los? Warum sitzt du da äh, in der Ecke, so voll äh, Depri irgendwie? Aha! Ja, du weißt! Wie bitte? Kampf? Ich telefoniere! Oh, okay, aber mach schnell! Äh, okay... Sehr, sehr seltsam, eine mit ihrem weiblichen Nidoran. Hieran ist so irgendwie das einzige Pokémon, was äh, keine Ahnung, so das ist das einzige, Pokémon, wo man wohl als das Geschlecht im Namen hat. Ich glaube, später haben die ja auch äh, Nidoran geschlechtslos gemacht. Hier ist es ja doppelt doppelt gemacht, dass da weiblich steht und zwar mal das weibliche Zeichen äh, uh, das haben die dann später irgendwann geändert, glaube ich, bin mir jetzt auch nicht sicher, aber ich glaube schon. Das hat nur der Name sagt, ob es, welches Geschlecht das ist und nicht, dass dann irgendwie Geschlecht steht. Auf jeden Fall ist männliches Nidoran ganz anders, also wirklich komplett anders. Manchmal erkennt man das an den Sprites nicht, aber ich glaube, in dem Spiel kennt man das schon relativ gut. Level 8, immerhin. Soweit ich weiß, ich wollte ihn auf Level 15, falls ich mich nicht irre. Nimm es leicht, das ist gemein. Was? Okay. Ich hatte einen netten Plausch. Bra, wow, du bist ein starker Gegner. Willst du mir ja deine Telefonnummer geben? Nö. Die habe ich doch nicht befreundet, Seif. So ein Loop. Habe ich mit denen schon noch mal geredet danach? auf dem Kampf? Ah, habe ich. Gut. Ja, ich versuche immer mit den Leuten nochmal noch zu reden. Denn wir wollen ja schön alles zeigen. Oh, da wollte ich das Item haben. Aber da kommt erstmal ein Voltilam. Um... zu sagen. Und mein Voltilam sagt dazu... Ja, und dazu kommt dann nichts. Und <lacht> oh, Trank. Ja, der kann ich gut gebrauchen. Falls mein Voltilam gleich... Äh, sehr schwach sein sollte. Alles klar. Okay, wir können es wieder abbiegen. Normalerweise gehe ich immer nach rechts, deshalb gehe ich jetzt noch mal nach rechts. Hier gibt es nämlich ganz viele Angler. Meine Pokémon frisch gefangen. Ja, ich weiß auch nicht, warum die Angler-Sprites, die Overworld-Angler-Sprites, irgendwie so richtig fette Leute sind. Weil irgendwie ist der halt nicht so fett, wie man sehen kann. Der ist halt einfach ein ganz normaler Angler, so. Und auf dem Sprite ist er einfach richtig fett. Ja, wow, das ist halt so ein richtige, ist halt so ein Pokémon, wo ich richtig gut äh, eine Elektro-Tacke benutzen hätte können, aber ich habe halt noch keine und ich mache kaum Damage. Ich werde es bereuen, aber ich tue mein Feuer Pokémon rein gegen ein Wasser Pokémon. Einfach weil ich weiß, dass ich viel mehr Damage machen werde. Nice. Seine, Te seine Hypnose trifft nicht. Oh ja, ich mache mehr, mehr Damage. Und da ist es auch schon. Blubber. Autsch. Oh. <lacht> Warum mache ich mir überhaupt Sorgen? Lol. Und da, nein, ich wollte ich wollte switchen. Oh. Jetzt kostet für mich das eine weitere Runde. Ich habe auch so den Begen, weil ich das skippen wollte. Komm, spul ein bisschen vor. Ich Weiß auch nicht warum, aber aus irgendeinem Grund macht mein Emulator irgendwie sehr schnell vorspulen. Das macht er sonst irgendwie nie. Hm. Komm, zack und gewonnen. Level 9! Yes, schock endlich. Dankeschön, danke, danke, danke. Platscher! Frisch gefangene Pokémon können gut trainierten nicht Patrouille bieten. Okay. Wow, wegen dir habe ich den Fisch verloren. Ach, wegen mir, ne? Wegen mir! Immer auf die 10-Jährigen gehen, ne? Nice, ist klar. So, mein Freund, das kriegst du Albrecht, Mit deinem Carpador. Wie es mich anguckt? Was ist das für ein Sprite? Alter, hab ich noch nie gesehen. Oh nein, Planscher, oh mein Gott! Ah. Leute, echter Funfact jetzt. 100% real. Carpador existiert nur wegen Zeus. oh mein Gott. Wer hätte es gedacht? Oh mein Gott, voll real, Alter. Das ist eigentlich einfach nur frisches Futter. Ja gut, obwohl Capone besteht ja aus... Es besteht ja eigentlich nur aus Geräten, deshalb würde ich es eigentlich eher nicht essen. Der ist schon lieber ein Barsch war, oder? Weiß ich nicht. Hm. Gute Frage, was? man kann man uns so essen? Also kaputt auf jeden Fall nicht. Der besteht nur aus Geräten und das äh, glaube ich will niemand. Wirklich in den Mund nehmen. Ja. Warum mache ich das immer selbst seltsam gesagt habe? Ja. Und ach, kein Level Ah, dann noch eins. Na komm. Nein, ich wechsle einfach schnell. Zack, und das war's. Komm, Level ab, yes, Level 10. Vielleicht kriegen wir in dieser Folge noch ein Vati. Das hier gibt die weiterwege von Wolfgang Vati. Latsch. Geduld. Die Voraussetzung für das Angeln und für Pokémon ist dieselbe. Ah ja. Oh oh. Ich bin ein guter Angler, aber ein noch besserer Trainer. Ja? bezweifle ich ja. Okay. Lass okay. heißt mal sehen, was du hast, Angelo. Du hast ein Gold. Und das war ist aber cool. Ist so schön pink. Goldini, Goldini. Goldini wird jetzt Oh nein, super Schall. Oh oh, da sind wir verwirrt. Wir sehen nur noch Küken auf unserem Kopf. Und. Ah, können aber angreifen. Oh, One Hit. Poltreffer. Ich glaube, es war wegen dem Volltreffer, der One -Hit. Nice, Level 11. Ey, ich glaube, wirklich sollte noch zu hier entwickeln können. Das ist ja episch. Ich wollte die Sache beschleunigen. Ja, ja. Angeln ist eine Leidenschaft für das ganze Leben. Pokémon sind Freunde fürs Leben. Wow, du bist ziemlich stark. Gibst mir deine Telefonnummer? Nein. Also, jetzt habe ich irgendwie von diesen Lappen eine Telefonnummer gebe. Irgendwann wird es doch passieren. Immer demnächst ich noch mal ich oder sowas, aber jetzt nicht. So, die gucken wir uns hier nochmal kurz um. Wollen wir alles zeigen? Dieser Blick, wie faszinierend. Hey, okay. you're right, bro? You're right? Erwin, was ist das denn so? Nidoran männlich. Ja, das männliche ist pink und das weibliche ist blau. Don't question it. Just accept it. Aber eigentlich kann das Ding nichts. Wenn es sich weiterentwickelt hat zu Nido nidorino oder zu nidorina, dann können sie was. Und besonders bedrohlich an der letzten Entwicklung mit dem Mondstein. Oh, fast Level Up, Das ist krass, wie Erfahrungspunkte wir irgendwie heute bekommen. Das ist enttäuschend. Ich weiß, dass ich gerade meinen Flame überhaupt nicht level, aber ist mir gerade auch ziemlich egal, muss ich sagen. Okay. Ich habe auch ziemlich viel Glück mit den wilden Counter. Gar nichts mehr. Und ein Superball. Nice. Ich habe bestimmt nochmal gebaut. als ob kein einziges Pro-Wildes-Pokémon kam. Was? Haben wir gegen ihn schon gekämpft? Nein, aber nicht. Okay. Ich habe gute Pokémon im Gras gefunden. Ich denke, sie passen ganz gut zu mir. Okay. Dann sag mal ja, was hast du so gefunden? Mein kleiner Teenager Einer. Ich hab nie gehört den Namen Einer. Heißt er doch noch nicht Einer? Ich glaube nicht. Äh, Grüß auf jeden Fall. Ein Felino! Der kleine Türknaller hier. Ist tatsächlich ein gutes Pokémon. Noch keinerlei. Ach so! Oh, bin ich blöd? Der ist noch Boden. Mm. Ach, der ist Typ Boden. Ich kann keine Elektro-Attacke einsetzen. Ja, komm, ein switch raus. Das macht keinen Sinn. Warum mache ich Blut? Das macht noch weniger Sinn. Alter, wie viel Damage er gemacht hat. Heilige Kacke. Oh, oh, oh, oh, oh. Nein, nein, nein. Oh. Nein, nein, bitte, nicht bitte, nicht, bitte. Oh uh, Gott, das war viel Damage. Ah, aber es ist down. Und Level 12 für Amphi. Und oh. <lacht> schade. Mist, ich dachte, ich könnte gewinnen. Im Gras findest du viele Dinge. Okay. Im Gras finde ich viele Dinge, was du mir damit sagen will. Oh, hi. Wie möchtest du die schmackhafte, gehaltvolle Flagman Route zubereitet haben? Für dich jetzt nur eine Million poké Möchtest du sie? Ja! Ich dachte, die Kinder von heute wären stinkreich. Hey, komm, geht's her! Ja! Möchtest du nicht? Dann mach dich vom Acker. Ich habe immer auf B gedrückt. Sondern ich glaub, montags... Oh. Oder das war nur im Remake so. Auf jeden Fall gibt es zumindest im Remake äh, tagesbedingte Events, dass man hier so besondere Items bekommen kann, aber anscheinend es ein im Remake einfach nur einmalig und dann war das. Ja, okay. Habe ich nichts gegen. Habe ich zumindest mal gezeigt. Und diesen Pokémon Center einfach mittendrin, ohne dass wir in der Stadt sind. Okay. Das ist ein hervorragender Platz zum Angeln. Du hast Leute beim Angeln gesehen. Wie steht es mit dir? Hättest du gerne eine Angel von mir? Nee. Na, das ist aber ziemlich mager. Ja, dann, okay, dann sag ich halt ja. Hey, das höre ich wirklich gerne. Jetzt bist du auch ein Angler. Cool, wir haben einen Angler bekommen. Angeln ist toll. probiere überall Wasser seine Angel aus. Sei es am Meer oder an einem Fluss. Okay, danke. Was soll mein Pokémon tragen? Vielleicht ein Item, das seinen Angriffswert verstärkt? Weiß ich nicht. Musst du für dich selbst entscheiden. Ich denke auch, unser Ei wird sich demnächst mal äh, bemerkbar machen. Da würde ich sagen, es wird bald schlüpfen. Dauert nicht mehr lange, denke ich mal. Auch wenn es in diesem Spiel noch ein bisschen lange dauert, äh, in Gen 2. Aber es wird bestimmt nicht mehr so lange dauern jetzt. Ähm, Angeln. Ich könnte zurückgehen. Na ja, komm, ich zeige euch mal, wie das Angeln funktioniert. Also wir stellen uns einfach neben ein Wasserfeld. Was wir machen, ist, wir gehen unter unsere Basis-Items und gehen auf Angeln und okay. Man kann auch auf Wahl gehen. Dann jedes Mal, wenn man Select drückt, dann ähm, wird dieses Item ähm, sofort aktiviert. Aber das wird ich immer für ein anderes Item, was wir später noch bekommen in dem Display. Also gehe ich mal auf Okay und dann, wenn, auch oh, nichts angeknabbert, schade. Aber das ist normalerweise so, wenn da was anknabbern wird dann äh, ist so ein Aufrufzeichen um. Jetzt muss man A drücken und dann. Uah! Da etwas angebissen! Und dann kriegt man größtenteils ja Capodor. Ja, mit der ganz normalen Angel kriegt man wirklich fast nur Karpador. Man Kann auch andere punkte bekommen, aber größtenteils kriegt man halt wirklich nur Capodor. also lohnt sich nicht mit der normalen Angel irgendwas anzufangen. Außer du willst ein Garados ganz am Anfang gespielt haben. Um, ich meine, hey. Der entwickelt sich auf Level 20 schon zu Garados, was echt nicht schlecht ist. Und der ist ein Trainer, okay. War mir jetzt nicht sicher. Dieser Orden, er ist aus Viona City. Du hast Falk besiegt? Äh, ja, ist das so schlimm? Ist das so was krasses? Oh mein Gott, du hast Falk besiegt. Und oh, Vogelfänger. Rico! Mit seinen. Oh, Taubsi. Aber Vögel haben eine Schwäche gegen Elektrizität, deshalb. Alter also nicht gegen Feuer, warum auch immer. Ich dachte doch mal, die hätten irgendwas gegen Feuer. Aber naja. Ich mag immer die Musik sehr im Spiel, muss man sagen. Es gibt so gut wie fast gar keinen Track. Also mir fällt gerade ein einziger ein, der mir überhaupt nicht gefällt im Spiel. Aber ansonsten gefällt mir irgendwie so gut wie jeder. Manche mehr als andere natürlich, aber trotzdem. Soundtrack in dem Spiel ist einfach Also kann man sich halt wirklich gut anhören finde ich Und noch mit zum natürlich So und damit 13! Ja wir werden sowas auch noch entwickelt Alter Das also vielleicht nicht diese, diese Folge aber dann sofort anfangen nächste Folge Ich kenne meine Schwächen Okay Ich sollte in der Arena von Villa City weiter trainieren Ah, ja. Oh, Höhle. Ach, stimmt. Ah, oh, ich erinnere mich. Einheitstunnel geradeaus. Ja, wir brauchen eigentlich Blitz, aber ich kenne den Ort auswendig. Deshalb brauche ich keinen Blitz. Oh. Oh, das war gar nicht die Höhle mit Blitz. Warte, warum kriegt man dann Blitz? Für die andere Höhle am Anfang? Nach Rosalia City? Die eine Höhle da zwischen Rosalia City und Viola City? Oder warum kriegt man Blitz? nicht braucht was gibt es so unter anderem hat man gibt es gerade in der höhle <lacht> okay ja bye bye danke für die kostenlosen erfahrungspunkte oh, oh. was gibt es noch so oh. kann man ohnex fangen warum kann man das anfang des spiels zu traden okay das da da stimme ich jetzt nicht wirklich zu spielen aber wir können natürlich nichts gegen Gesteinpunkt pokémon anfangen also, gegen die können wir nichts machen, leider. Dabei bräuchten wir ein Wasser-Pokémon oder halt irgendwas anderes effektives, aber haben wir einfach nicht. Und dann wir kämpfen. Wow, was für eine Überraschung. Ich habe nicht erwartet, hier jemanden zu treffen. Tja. Doch, hier bin ich. Hi. Du Wanderer Karel mit deinem Ohr. Oh nein. Wir müssen gegen Onix kämpfen. Mach fa oh, ich sollte mir lieber Le mit ich weiß nicht das hat keine Wirkung, dachte ich mir schon. Nein, ich wollte nicht flüchten, ich wollte switchen. Ja, dann muss ich das jetzt wie gelaber versuchen. Das wird der erste schwere Kampf, glaube ich, hier in dem ganzen Let's Play. Aber wir halt nichts Gutes haben dagegen. Aber Glut sollte okay sein, halt nicht effektiv, aber ah, dachte ich mir, es war zwar volltreffer, aber. Fürstens zwei Schläge noch in der down Ne? Nice. So, Level 17 für Igelava. Episch, episch. Und das war's. Boah, wow, das ist mir gegeben. Okay. Ich wurde genötigt, eine Fleckmann-Route zu kaufen. Mir tut das arme Pokémon leid. Ja, die armen Fleckmann. Wer schneidet bitte die Routen von Fleckmann ab? Leute, ich kann euch sagen, dieses Mysterium lösen wir in der nächsten Folge. Haut rein, wenn es euch gefallen hat. Würde ich mich über ein Like und ein Abo freuen. Teilt gerne das Video, um es all euren Freunden zu zeigen, was für coole Pokémon ich habe. Yeah! Keine Ahnung, was ich laber, aber haut rein und tschüss.